für Kunst- und Kulturschaffende mit Behinderung, der Koordinationsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten, und Hochschulen in der Kooperation mit der Servicestelle freie Szene und dem Loft das Theater, in deren Räumlichkeiten wir uns heute befinden. Perspektive Inklusion fasst sich mit den Umsetzungsmöglichkeiten von Inklusion im Kunst- und Kulturbetrieb. Dazu stellen Sie Arbeiten und AkteurInnen des sächsischen Kultur- und Hochschulbereichs vor. Mein Name ist Eva Jünger, ich bin Bildende Künstlerin und Autorin und Führer durch den Abend. Zu Beginn äh, spricht Anne-Kathrin Lessen, die Leiterin des Lofts, das Theater, ein Grußwort. Und im Anschluss spricht Gustavo Jalko über die Forward Company. Ich habe das Mikro vergessen. Aber haben ich trotzdem alle verstanden? Super. Also ich übergebe dann jetzt trotzdem. Herzlich willkommen auch nochmal von Seiten des LOFT zur Veranstaltung Perspektive Inklusion. Mal Danke an die Partnerin, die Serverstelle freie Szene, die Serverstelle Inklusion im Kulturbereich und die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit. Das muss ich kurz ablesen. An sächsischen Universitäten und Hochschulen, die das zusammen mit uns initiiert und durch, jetzt durchführen. Das Thema Inklusion und Loft sind schon sehr lange miteinander verbunden. Seit über zehn Jahren beschäftigen wir uns im, mit dem Thema Inklusion sowohl auf der Bühne, also im künstlerischen Kontext, aber auch eben im strukturellen Kontext. Das ganze Thema Barrierefreiheit von Spielstätten, Theatern, Zugänglichkeit sowohl für KünstlerInnen ähm, auf der Bühne, die ähm, körperlich eingeschränkt sind, aber auch für Publikum. Und das Loft ist ja in den Räumlichkeiten hier noch relativ neu. Wir sind im vergangenen Jahr, im Januar 2019, hier eingezogen. Und eines der wesentlichen strukturellen äh, Themen war, dass man die Barrierefreiheit in einem neu gebauten Theater mitdenkt, sowohl für Publikum als auch für die KünstlerInnen. Und bei uns sind alle Räume barrierefrei zugänglich, so dass dort einfach mal auch das, was wir inhaltlich, Machen auch strukturell umgesetzt werden kann. Da geht immer noch mehr. Also, wir haben auch immer noch Verbesserungs- und Optimierungsbedarf bei uns hier am Haus ähm, und können das auch durch Unterstützung des Freistaates Sachsen ähm, immer weiter vorantreiben und dort auch noch Verbesserungen vornehmen, beispielsweise im Foyerbereich, in, in taktilen ähm, Informationsständen ähm, und auch beispielsweise im Fahrstuhl. So, Kunst und Inklusion. Das äh, ist ein Thema, was im Loft seit über zehn Jahren mit dem Tanzlabor Leipzig angefangen hat. Das ist eine semi-professionelle Tanzgruppe von dem soziokulturellen Zentrum Die Villa. Und seit 2008, einige von den ersten äh, ChoreographInnen sitzen auch im Publikum, sehe ich, ähm, haben wir jährlich eine Produktion mit äh, TänzerInnen mit normativen und TänzerInnen mit nicht-normativen Körperlichkeiten auf unsere Bühnen gebracht. Und das ist sehr schön zu sehen, denn heute eine der PodiumsteilnehmerInnen ist Lisa. Und Lisa ähm, kenne ich noch, da war sie relativ noch jung, ist zur Schule gegangen und man hat richtig über die Jahre im Tanzlabor ähm, eine Entwicklung auch in ihrer künstlerischen, tänzerischen quasi Ausbildung, die ihr man nicht Ausbildung genannt hat, ähm, sehen können. Und das ist ähm, einer der Punkte, die wir in den letzten Jahren in den Kooperation mit dem Tanzlabor Leipzig immer wieder gesehen haben, es gibt sehr viele interessante künstlerische Qualitäten und irgendwann stocken sie wieder, weil ähm, Projekte zu Ende sind, weil man nicht kontinuierlich arbeiten kann und das war auch eines der impulsgebenden Aspekte, ähm, um eine eigene Tanzkompanie zu gründen. Die Forward Dance Company, die wir bei uns am Haus seit vergangenem Jahr ähm, gegründet haben. Das ging auf sehr lange Gespräche mit der Villa, dem Tanzlabor und unseren Hauptförderern der Stadt Leipzig und dem Freistaat Sachsen, also dem Ministerium, sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus zurück, die das neue Pilotprojekt auch unterstützen finanziell und über zwei Jahre erstmal begleiten. Und die Grundidee dieses, dieser Forward Dance Company ist, dass man in einem Ensemble über ein Projekt hinaus zusammenarbeitet und somit auch eine kontinuierliche künstlerische Arbeit garantieren kann. Corona hat das alles ein bisschen schwieriger gemacht, den Start, weil natürlich Menschen mit nicht normativen Körperlichkeiten auch gegebenenfalls Risikogruppen angehören und wir den ganzen Prozess etwas umstrukturieren mussten. Äh, mittlerweile haben wir aber die Company Mitglieder gefunden. Es sind sechs TänzerInnen aus, man kann fast sagen, international, ähm, von Brasilien über Spanien über Deutschland über Frankreich, also sehr international und auch sehr divers zusammengesetzt. Ähm, ein Ensemble-Mitglied ist Lisa, da, darüber werden wir später noch mehr hören. Ähm, und es freut mich, dass wir diese Arbeit eben aufnehmen können, auch unter Corona-Bedingungen, wenn sich auch Sachen vielleicht noch mal verändern, weil natürlich im Produktionsprozess ähm, auch künstlerische Formate sich anders entwickeln, wenn eben Abstandsregeln im Tanz eingehalten werden müssen. Das andere ist, dass wir mit der Company auch eben das Modell den Modellversuch unternehmen, zu sagen, ein freies Produktionshaus hat eine eigene Tanzcompany, das gibt es schon in Deutschland, aber eine eigene mixed able tanz das gibt es noch nicht. Also hier hat sich auch der Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig, einem, also unterstützen ein Pilotprojekt maßgeblich, was es so in ganz Deutschland noch nicht gibt. Also das finde ich ist auch nochmal ein großes Danke an unsere beiden Hauptförderer und die auch in das Vertrauen, als Hau, wir als Haus, dass wir dieses Projekt im Bereich Inklusion und künstlerische Praxis ähm, realisieren können. Also es ist auch für mich eine große Chance, so ein Projekt jetzt ähm, weiter voranzubringen und auch darüber hinaus eben mit einem Choreografen, Nier de Wolf, der diese zwei Jahre erstmal begleiten wird und zwei künstlerische Produktionen entwickeln wird, werden wir jetzt zusammenarbeiten und auch Perspektive schauen, wie kann man diese Company nach den zwei Jahren nicht wieder ähm, einen Schlussstrich ziehen, sondern wie kann man weiter künstlerisch kontinuierlich arbeiten. Wir sind da auch schon in Gesprächen, da wird auch Gustavo Fialge jetzt viel mehr noch zu den Einzelheiten der Company sagen. Das heißt, Inklusion ist bei uns nicht nur ein Modethema, sondern wirklich auch ähm, und auch ganz, mir ganz persönlich ein wichtiges Anliegen zu sagen, die Vision zu haben, irgendwann sollten wir gar nicht mehr darüber reden, ob oder mit Inklusion, sondern es sollte genau normaler Standard sein wie ähm, andere Sachen auch in unserem gesellschaftlich-kulturellen Leben. Vielen Dank. Ich so. Schönen guten Abend und äh, herzlichen, Dank. herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sprechen darf und die Forward Dance Company äh, vorstellen kann. Ähm, vielen Dank an Johanna von der Beibring, die mich eingeladen hat, um hier zu sein. Ähm, auch. Und, ja, ich sollte anfangen und die Forward Dance Company vorstellen. Dabei äh, würde ich gerne die Worte von äh, Anne-Kathrin aufgreifen und sagen, ja, äh, wir sprechen hier über Inklusion. An sich äh, die Frage wäre, weshalb man äh, über Inklusion sprechen muss zuerst und wo dann die Antithese, wo Exklusion angefangen hat, dafür, dass man heute über Inklusion sprechen muss und das so viel betonen muss. Äh, jedoch äh, würde das vielleicht äh, quasi über den Anfang des Gesprächs hinausgehen und ich werde zuerst dann die Company vorstellen und vielleicht gehen wir ein bisschen später in die Diskussion auf diese Frage, weshalb Diskussion so ein Thema sein muss heute. So, die Forward Dance Company. Die Forward Dance Company ist, äh, wie Anne-Kathrin sagte, eine, ein Pilotprojekt am Loft. Es ist äh, vom Loftastheater Theater und vom soziokulturellen Zentrum die Villa getragen. Äh, es hat sich herauskristallisiert aus einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen den zwei Institutionen. Und äh, zum Glück gab es in den letzten Jahren den politischen Willen, so eine, eine Unternehmung zu fördern, dafür, dass es tatsächlich äh, das Leben sehen kann. Aber die Forward Dance Company entsteht nicht in einem Vakuum. Die Forward Dance Company entsteht an sich in einem Umfeld und ist Produkt einer Geschichte. Eine Geschichte, die kontextuell oder kontextualisiert werden muss, Sowohl international wie national. Und ich würde sagen, oder ich würde zu, gerne zuerst diese Tradition oder diese, diese, diesen Kontext, diese Rahmenbedingungen in der circa 100-jährigen Tradition des zeitgenössischen Tanzes ansiedeln. Äh, seit ungefähr 1910, 1920, Isadora Duncan, Ruston Dennis, Tetscheon, unterschiedliche Persönlichkeiten und danach Master Graham und Jennifer Müller und José Limon. Es gibt eine ganz große Tradition am zeitgenössischen Tanz an Leuten, die in Frage gestellt haben, wie man sich bewegt hat im Theatertanz in Europa und in den USA damals. Zumindest, äh, erstmal ich würde sagen, das ist die gängige... Ähm, Geschichtslesung des Tanzes, der auch diese Lektüre ist sehr eurozentrisch und das hat viele blinde flecken und vielleicht das ist auch ein Teil des Themas Inklusion. Äh, da wenn man fast forward in dieser Geschichte, ich spreche über Ruth St. Dennis, über Isadora Duncan, wir sprechen in die Jahre 10, 20, 30, 40, 50 in, in den USA und in Europa und wir kommen äh, insbesondere zu den 80er Jahren in den USA, wo Alito Alessi, ein Tänzer und Choreograf, äh, gründet, äh, etabliert eine Technik, die er Dance Ability nennt. Diese Technik ist tatsächlich eine trademark und man kann nicht sprechen über Danceability, wenn man nicht mit Ali Tualessi sich fortgebildet hat oder ausgebildet hat. Ein bisschen später in, äh, den, in Großbritannien fingen Adam, Menge, Adam Benjamin und Celeste Danticare zusammenzuarbeiten in den 90er Jahren. Und sie gründeten sehr schnell äh, in deren Kollaboration die Tanzkompanie Canduco in London. Äh, und sie sprechen wiederum nicht von Danceability, sondern von Integrated oder Inclusive Dance. Also vom integrativen oder inklusiven Tanz. Das heißt, wir sehen, dass es gibt schon eine Diversität an Begriffen gibt, um über das Feld zu, zu sprechen, in dem wir uns befinden. Und tatsächlich, es gibt je nach Kontext und je nach Rahmenbedingungen und je nach äh, politischer Realität, in dem Kontext unterschiedliche Reklamationen von Termini. Man spricht über all anderes. Ähm, diese Arbeit, die angefangen hat, äh, mit der Arbeit in den USA und in Großbritannien, mit Alito mit Alessi, Adam Benjamin und Celestia Dandeker, hat sich tatsächlich ähm, international etabliert und enorm ausgebreitet und heute kann man sprechen von international sehr vielen Choreografen, die in dem Bereich arbeiten, wie Heidi Latzki mit dem gimp Project in den USA, Caroline Bowditch in Schottland in Großbritannien, Mark Brew, die Australier ist in Schottland gearbeitet, hat sehr lange und jetzt Leiter der Axis Dance Company in San Francisco ist in Oregon, Entschuldigung, in Oregon, in, in den USA, die Remix Dance Project in Cape Town, ähm, a Casa da Zuleika, von Estela Laponi in San Paulo in Brasilien, äh, Danza Mobile in Sevilla, in Spanien und Dando auch in England. Also es gibt tatsächlich eine enorme Ausbreitung des, Mixt des Mixed Able Tanzes in unterschiedlichen Kontexten international. Jedoch, müssen wir auch gehen auf das Umfeld, national und dann regional. Tatsächlich sieht es in Deutschland ein bisschen dünner aus. Viele, viele Jahrzehnte gab es hier fast kein Mixed-Able-Tanz im professionellen Bereich. Es gab natürlich die Arbeit von Raimund Hoge, der... Äh, Dramaturg von Pina Bausch, sehr lange Jahre war und sein Körper, da hat eine nicht normative Körperlichkeit und seine, seine Körperlichkeit auch zum Thema äh, seiner Arbeit immer mal wieder gemacht hat. Nichtsdestotrotz hat er seine Arbeit nicht im Mixed able Kontext und Umfeld angesiedelt, sondern tatsächlich, da sah man ganz klar, dass seine Arbeit immer in dem Kontext des professionellen Tanzes war, ohne dass man auf die Mixtability eingegangen ist. Dann gab es die Arbeit von Gerda König mit der DIN A 13 Tanzkompanie seit den 90er Jahren. Später... 2000er kam die Arbeit von Jess Curtis und seine Kompanie Gravity mit Projekten in Berlin und San Francisco. Es gibt natürlich die Tanzbar Bremen, in Bremen natürlich, von Corinna Mint. Es gibt Szene 2 in Baden-Württemberg und eine Vielzahl von Projekten, die eher im Amateurbereich angesiedelt sind. Und ich werde noch mal eingehen auf diesen Amateurbereich und wo die Unterschiede sich befinden. Ich spreche da nicht unbedingt über Qualität, immer in Sachen Unterschied. Und danach, es gibt noch dazu, als, vielleicht als bekanntes Detail, die Tatsache, dass das Goethe-Institut über Jahre sehr viel Geld investiert hat, um Mixtabilities, Tanz und Mixtabilities, als einen Teil der, des deutschen Bildes im Ausland zu etablieren. Wobei diese Arbeit, die vom Goethe-Institut im Ausland gefördert war, in Deutschland fast keinen Platz hatte, sich zu präsentieren. Das heißt, es gab auf jeden Fall eine, einen interessanten Widerspruch zwischen dem, was von offizieller Seite in Deutschland investiert wurde, um Deutschland im Ausland zu konstruieren, und dem, was tatsächlich in der, Tanzszene, in der professionellen Tanzszene in Deutschland tatsächlich passierte. Wenn wir von Deutschland nochmal den, den Blick weiter äh, zusammenziehen, kleiner ziehen, nach Sachsen und nach Leipzig vor allem, es gibt seit äh, vielen Jahren, wie schon angesprochen wurde, die, diese bestehende Kooperation zwischen dem Loft, das Theater, und dem Projekt Tanzlabor, äh, das von äh, Marion Müller äh, im soziokulturellen Zentrum de Villa geleitet wird. Und dann, nach diesen vielen Jahren äh, Kooperation, stellte sich die Frage, wie schlägt man eine Brücke? Wie kann man tatsächlich diese Arbeit, die in einem Amateurbereich von Staaten geht, in eine professionelle Arbeit tatsächlich vielleicht gedeihen lassen? Ähm, wie ich gesagt habe, die die Frage professionell Amateur ist eine Frage, die immer sehr kontrovers ist im Kontext von Mixed Abilities, weil natürlich, wenn man äh, in eine relativ, obwohl es eine längere Tradition, obwohl der Bogen weit zurückgeht zu den Anfängen des zeitgenössischen Tanzes, Mixed Abilities war nicht unbedingt da gesehen angesiedelt und tatsächlich fing das an, fing das als Phänomen sich in diesem Kontext sich zu entwickeln und zu etablieren erst ab den 80er, ab den 80er Jahren. Das heißt, die Frage, man konnte nicht mit den gleichen Kriterien von Professionalität hantieren, zum Beispiel, man konnte nicht mit den gleichen Kriterien von Qualität Hantieren. Das heißt, die sind immer Sachen, die wir, wir immer wieder in Frage stellen müssen bzw. hinterfragen müssen, wenn wir uns in dem Kontext der Mixtabilities befinden. Und das heißt nicht, dass man weniger qualitative Arbeit macht oder dass die Arbeit weniger professionell ist, sondern es, ist immer, es, heißt, es heißt, dass man sich immer fragen muss, was heißt in diesem Kontext professionell und was heißt in diesem Kontext Qualität. In diesem Kontinuum zwischen dem Amateuren und dem professionellen Bereich, es gibt Produktionen von guter und schlechter Qualität. Es gibt schlechte professionelle Qualitäten, genauso wie es gibt sehr gute Amateur äh, Produktionen. Da stellt sich die Frage, was sind tatsächlich die Unterschiede? Um die Kompanie zu gründen, haben wir uns sehr viel mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Wieso wollen wir das machen? Was muss hier getan werden, tatsächlich? Und ein ganz großer Unterschied, finde ich, ist, ob Tanz als Beruf verstanden wird oder als Nebenbeschäftigung. Ob die Personen, die sich in dem Tanz engagieren, egal in welcher Position, meinen, dass das ist das, was sie tun und was sie teilweise auch definieren, in deren Dasein, oder ob sie jeden Mittwoch oder Samstag oder jede drei Monate gerne tanzen. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Und daraus resultiert natürlich immer mal, immer mal wieder eine andere Qualität in der Arbeit. Als Herausforderung natürlich hat sich herausgestellt die Tatsache, dass wir befinden uns in einem Platz von zwei unbekannten Feldern. In regulären Tanzausbildungen kennen angehende TänzerInnen fast nur normatisierte Körperlichkeiten. Denn viele Tanztechniken wurden entwickelt und kodifiziert für Körper, die eine bestimmte Form haben. Nur diese Leute, nur Leute, die solch eine Körperlichkeit haben, werden oft oder wurden historisch zu Tanzausbildungen zugelassen. Das heißt, dass TänzerInnen, die sich in einer regulären Tanzausbildung zu TänzerInnen ausbilden lassen wollen, haben nicht die Möglichkeit, sich mit Körpern auseinanderzusetzen, die womöglich anders funktionieren als die, als, die, als die eigenen. Gleichwohl für Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, eine in eine, eine tanzausbildung durchzugehen es gibt vielleicht äh, wissenslücken in einer regulären tanzausbildung man macht tanzgeschichte man macht vielleicht Tanzphilosophie man macht tanz, äh, unterschiedliche techniken von tanz und wenn man nicht die möglichkeit hatte strukturell sich mit all diesen auseinanderzusetzen entsteht tatsächlich ein vakuum äh, eine, einen anderen großen unterschied, ist das tatsächlich zwischen einem Amateuren und einem professionellen Kontext, ist das der Fokus der Arbeit im professionellen Kontext, tatsächlich steht auf die Kunst und nicht auf das Wohlbefinden der Beteiligten. Natürlich wollen wir, uns, äh, wollen wir uns alle gut fühlen, aber es geht nicht darum, ob wir heute tanzen wollen oder ob ich heute Schmerzen habe. Wir tanzen dann, wenn wir tanzen müssen, weil wir bezahlt werden, um zu tanzen. Und ich komme von Montag bis Samstag oder von Montag bis Freitag, äh, zwischen 6 und acht Stunden am Tag und das ist meine Tätigkeit, da ich nachgehe. Wie gesagt, äh, Lücken, Barrierefreiheit. Die Barrierefreiheit ist tatsächlich eine riesige Barrierefreiheit in Sachen Bauten. Ja, äh, Anne-Kathrin ist schon äh, teilweise da eingegangen, nur das ist nicht das Einzige. Es gibt eine riesige äh, Barrierefreiheit, die eine mentale ist und die wir alle in den Köpfen irgendwie schaffen müssen, zu verstehen, wo wir uns befinden. Und eine andere riesige Lücke sind oft die Finanzen. Denn sehr oft, historisch in Deutschland, kontextuell, wurden die, und sage ganz, ich sage ganz bewusst, Projekte, die mit TänzerInnen oder ChoreografInnen, mit nicht normativen Körperlichkeiten Beschäftigten, im sozialen Bereich angesiedelt und nicht im kulturellen Bereich und wenn überhaupt im soziokulturellen Bereich und, nicht, und wurden nicht dann gesehen als Kunst in der, engeren, in der engeren Auffassung der Kunst. Das hat auch den Nachteil, dass keine Kompanie entstehen kann in dieser Form und dass, teilweise, und dass aus dem Grund keine tatsächliche Kontinuität in der Arbeit geschaffen werden kann. Das heißt, dass die Herausforderung war, wie schaffen wir eine Struktur, um diese Brücke zu schlagen, zwischen dem, was existierte in Leipzig, dem Tanzlabor und tatsächlich eine professionell arbeitende Tanzkompanie. Wie wir gemerkt haben, und wie ich gerade erläutert habe, TänzerInnen, die nicht die Möglichkeit hatten, eine Tanzausbildung zu machen, äh, brauchen eine Fortbildung. Weil sie sind in einer Tanzkompanie, zusammen mit TänzerInnen, die tatsächlich eine Tanzausbildung gemacht haben und womöglich viele Jahre Erfahrung dazu haben. Das heißt, wir müssten uns ein... Konzept, ein Konzept ausdenken, der beiden Bedürfnissen gerecht war. Auf der einen Seite die Zeit hatte, um Produktionsarbeit zu machen, um tatsächliche Kunst zu schaffen und gleichzeitig die Zeit beinhalt, äh, beinhielt dafür, dass die Leute, die noch nicht die Möglichkeit hatten, unterschiedliche Tanzformen und Techniken kennenzulernen, dies nachholen konnten. Das heißt, wir haben jetzt ein Konzept, in dem innerhalb von äh, ich sage jetzt 16 Wochen und nehmen Sie mir mich nicht bitte auf den äh, quasi äh, es ist nicht in Stein gemeißelt jetzt innerhalb von diesen äh, von diesen 16 Wochen oder oder 18 Wochen oder 20 Wochen es gibt äh, eine Anzahl von Wochen zwischen den Produktionsblöcken, die tatsächlich der Fortbildung gewidmet sind. Und für diese Fortbildung engagieren wir jede Woche unterschiedliche Dozentinnen, die die Möglichkeit äh, anbieten, für die TänzerInnen, die diese Möglichkeit noch nicht hatten, tatsächlich unterschiedliche Formen, unterschiedliche Herangehensweisen an den Tanz äh, näher bringen. Gleichwohl haben wir uns entschieden, einen Choreografen zu engagieren, der die erste zwei Produktionen der Kompanie äh, erarbeiten, erschaffen würde. Weil wir dachten, dass der Choreograf ist Nia de Wolf. Und tatsächlich dachten wir, dass es wichtig ist für eine Tanzkompanie, ein Profil zu entwickeln. Und auch äh, hat das den Grund, dass sehr oft... Äh, das hat, ich, gehe danach später, ich gehe danach später ein, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, ChoreografInnen zu finden, die sowohl im professionellen Bereich arbeiten und im professionellen Bereich, der auch mixed abled ist. Es, das heißt, wir müssen auch diesen Erfahrungsschatz für die ChoreografInnen auch schaffen. Das bringt uns auch zu der Frage der, Qualität, der Professionalität, die als Ergebnis von einer Arbeitsstruktur sich ergeben. Und natürlich, da äh, muss berücksichtigt werden, dass die Bedürfnisse von allen Beteiligten gleichwertig für alle berücksichtigt werden müssen. Das heißt, dass es womöglich nicht immer, dass es vielleicht nicht immer die Möglichkeit gibt, zwischen acht und neun Stunden am Tag, sechs, Ta sechs Tage in der Woche zu arbeiten, wie viele Tanzkompanien es tun. Da waren wir da und wir dachten, okay, wir wissen ungefähr das, was wir machen wollen. Wir, oh, und etwas ist weggegangen. Ich bin schon eine zurückgegangen. Vielleicht kann jemand kurz von der Technik... Ah. Ups. Eine Sekunde, bitte. Kann jemand von der Technik kurz helfen? Ja, danke. Da sind wir. Oh. Dann soll ich versuchen weiterzusprechen, weil sonst wird die Zeit einfach vergeben. Und äh, ich hoffe, dass ohne, visuelle, äh, ohne visuelle, visuelle Hilfe wir auskommen. Es tut mir leid. Ja? Okay, wir wussten, was wir machen wollten. Wir schon okay. Wir wissen ungefähr, wie unsere Struktur aussehen muss. Wir müssen ein Vortanzen machen. Wir wollen TänzerInnen erreichen, die womöglich mit uns arbeiten wollen. Also potenzielle, Bewerber, oh, da sind wir, potenzielle BewerberInnen erreichen. Wir wollten auch Tanzschaffende mit Erfahrungen und Mixabilities im Vortanzenprozess mit einbeziehen. Ich komme aus den Mixed Abilities, aber in diesem Rahmen äh, mache ich nicht die praktische Arbeit. Das heißt, ich war nicht ein Teil der quasi der Anleitenden der Audition und wir wollten, dass innerhalb der, der Anleitung äh, zu, zum Vortanzen es auch äh, ChoreografInnen oder TänzerInnen gab, die tatsächlich aus den Mixtabilities kommen. Wir waren schon fast da und dann kam Corona und alles war erstmal aus, genauso wie das Bild. <lacht> Zumal viele der möglichen BewerberInnen könnten einer erhöhten Risikogruppe angehören, genauso wie Personen, die in Frage kamen, um, äh, das, äh, um den Vortanzen anzuleiten. Oh, und jetzt ist hier. Ja? ja. Ja. Das, okay, das, das springt und tanzt, weil wir über Tanz sprechen und das macht mit, einfach. Genau, dann, dann kann, aber jetzt möchte es nicht da sein. So, ich spreche ja weiter, weil wir ja, corona kam und wir dachten okay was können wir machen genauso wie äh, das powerpoint erstmal bei, waren wir erstarrt äh, wir konnten auf keinen fall äh, um die 300 bewerberinnen hatten sich vorgestellt äh, ich weiß nicht wie weit jeder von euch äh, sich auskennt mit einem vortanzen prozess man hat äh, bewerberinnen in diesem fall fast 300 die zusammen, in einem tanzstudio äh, zwei drei tage verbringen und zusammen aufeinander rollen und all diese geschichten das war nicht so unbedingt corona konform ähm, also okay wie, wie können wir das machen und wir können es schaffen dass wir können, es, wie können wie können wir es schaffen dass tatsächlich personen die womöglich einer erhöhten risikogruppe angehören mit uns sei, sein können und dass corona nicht so eine weitere, Barriere äh, führt und nicht ein Exklusi Exklusionskriterium darstellt. Äh, okay, das äh, gut, dann äh, dann spreche ich einfach so weiter, ohne oh, oh, es tut mir Erkenntnisse. Das heißt, wir haben letztendlich einen, äh, einen, einen Vortanzensprozess devised, erarbeitet in vier Schritten, in dem zuerst alle Bewerberinnen mussten ein kleines Video vom Handy gedreht hinschicken, zwei Minuten. Daraus haben wir schon diese riesige Gruppe ein bisschen ausgedünnt. Wir haben uns dann auf ein paar und 40 Tänzerinnen geeinigt, die an einem Zoom-Audition teil, äh, teilgenommen haben, die angeleitet worden war von Gerda König als äh, Choreografin von einer der etablierten mixed able Tanzkompanies in Deutschland. Danach von dieser Audition haben wir nochmal die Gruppe verkleinert und 20 Personen ins Theater eingeladen und so mit einem unterschiedlichen Konzept von nochmal Studios dazugenommen, weil die Räumlichkeiten in Lo im Loft nicht genug waren. Und so könnten wir irgendwie zu der Situation kommen, die glückliche Situation, dass wir wunderschöne sechs tänzerinnen haben, mit denen wir in der zweiten Woche September haben anfangen können zu arbeiten. Nur Erkenntnisse. Von 300 BewerberInnen, es gab zwölf Bewerbungen von Leuten mit nicht normativen Körperlichkeiten. Natürlich äh, stellt sich die Frage oder es drängt sich die Frage auf, haben wir genug Outreach gemacht? Haben wir richtig geguckt? Das können wir hinterfragen. Aber gleichwohl muss man hinterfragen, ob es vielleicht nicht viele Leute die Notiz vom Vortanzen gesehen haben, aber nicht Tanz als möglicher Beruf für sich sehen. Weil zuerst muss im Kopf die Möglichkeit entstehen, ja, ich könnte, ich möchte und ich möchte und ich könnte und ich werde Tänzerin. Werden. Und wenn es keine Ausbildungen gibt, die diese Möglichkeit geben, dann kann dieses Imaginarium einfach nicht entstehen. Das heißt, das war tatsächlich ein, ein kalter Schlag, beziehungsweise eine Bestätigung des, was wir, dessen, was wir ahnten. Gleichwohl haben wir aber gelernt, dass es nicht sichtbare Nicht-Normativitäten gibt. Also, es, gibt, es gab BewerberInnen, die auch nicht unbedingt normativ waren, nur dass sie es nicht unbedingt zeigten, es war nicht sichtbar. Das heißt, das Spektrum von Ability und Disability ist tatsächlich genau ein Spektrum, wie das Spektrum Amateur-Professionell. Und wir befinden uns in keine bipolaren Situation, in keinem von beiden. Dieses Kontinuum zwischen Normativität und Nichtnormativität ist auch genauso wie ein Kontinuum zwischen weiblich und männlich. Denn es gab auch im Vortanzen Leute, die sich in diesem Kontinuum befanden. Das heißt letztendlich, was wir gesehen haben und dass wir sind irgendwo, wir sind irgendwo angekommen, wo die Realität der Gesellschaft abgebildet ist, die tatsächlich nicht binär ist. Und das ist in vielen Bereichen nicht binär. Unsere Ziele in der Arbeit mit unseren wunderbaren sechs TänzerInnen. Zunächst, wir sind eine Tanzkompanie. Das heißt, wir möchten und müssen auch gute Kunst machen, weil wir dafür das Geld kriegen. Und diese gute Kunst muss eingeschrieben werden in dem aktuellen Diskurs des zeitgenössischen Tanzes. Diese gute Kunst möchte nicht angesiedelt werden in einer Diskussion über Teilhabe nur, sondern wir möchten unsere Arbeit dort sehen, wo wir unser Hauptaugenmerk haben und das ist die gute Kunst, die wir produzieren wollen. Eine weitere Arbeit, eine, ein weiteres Ziel der Kompanie ist die Erweiterung des Tanzvokabulars, denn TänzerInnen, die eine nicht-normative Körperlichkeit haben, müssen Bewegungen produzieren, die nicht kodifiziert worden sind bisher. Und diese Bewegungen, dieses Vokabular ist tatsächlich eine Bereicherung für den zeitgenössischen Tanz, der immer behauptet, neue Bewegungen, neue Formen zu erforschen. Und gleichwohl über Jahrzehnte TänzerInnen mit nicht-normativen Körperlichkeiten, nicht zugelassen hat in den Ausbildungen. Ein weiteres Ziel der Arbeit, und da komme ich zurück zu meinem Anfang und zu Anne-Kathrin, ist, dass der Zusatz mixed abled, oder wie wir angefangen haben zu sprechen, Adam Benjamin und äh, Ali integrated, also in, in, integrierter, äh, inklusiver, oder all diese unterschiedlichen Bezeichnungen, die es gibt, sich total erübrigen. Wir wollen nicht über all diese Kategorien sprechen. Denn was wir tun, ist einfach zeitgenössischen Tanz. Und das war es. Das sollte ein Teil der Realität von Tanzkompanien sein. Und natürlich, und da kommt natürlich diese Überlappung mit dem gesellschaftlichen Diskurs, aber nicht mit dem sozialen Diskurs. Es geht um ein Abbild, letztendlich als Kunstschaffende, wollen wir mit der Gesellschaft zu tun haben, in dem wir uns befinden, in dem wir, in der wir ab angesiedelt sind. Das heißt, wir möchten auch ein Abbild, ein fotografischer Abzug einer real existierenden Gesellschaft darstellen und nicht eine Gesellschaft, in der es nur bestimmte Sorten von Menschen gibt, weil andere nicht legitimiert sind. Die Forward Dance Company wird ihre erste Premiere am 21. Januar 2021, ob das nicht schön klingt, das Datum, im Loft, das Theater hier. Und wir freuen uns natürlich auf euch. Und äh, wenn ihr Fragen habt, das sind meine Kontaktdaten. Ich bin künstlerischer Projektleiter der Kompanie und freue mich, in den Dialog zu treten. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Jo, naja, das Thema hat sich ja jetzt eigentlich schon erledigt. Mixebelt im Tanz. Wir haben ja gerade gelernt, dass wir das jetzt ja so eigentlich gar nicht mehr benötigen. Sie sind eingeladen, im Publikum sich am Gespräch zu beteiligen oder via Chat können Sie auch teilnehmen. Dann möchte ich meine Gäste vorstellen. Hm. Äh, via Livestream auf der Seite haben wir Gerda König. Geschaltet. Sie ist Leiterin des DIN A13 Tanzkompanie. Ganz rechts haben wir die Professorin Katharina Christel, Professorin für Choreografie an der Palukka Paluka Hochschule für Tanz Dresden. Außerdem haben wir Lisa Zocher, Tänzerin der Vorbordkompanie. Und Gustavo Vialco, wie wir ja gerade gesehen haben, künstlerische Projektleiter der Forward Dance Company. Guten Abend erstmal an alle. Hallo. Beginnen würde ich gerne mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Vielleicht stellt sich jeder mal mit drei Sätzen kurz vor. Ja. Ist sie Ja. Ja? ja, gut. Ich, es. Ja. Alles klar. Alles klar. Schlage ich vor, fangen wir wieder gerne an. Ja, also ich freue mich sehr, ähm, an der worden zu sein. Und es ähm, ist ein super spannendes Thema und ich freue mich sehr, dass im Dorf diese Company äh, nun gegründet wird. Ähm, ja, zu mir, ich bin dieses Jahr seit 25 Jahren. Mit zuständig. Ich habe die Kompanie vor 25 Jahren gegründet und ähm, mir ging es von Anfang an eben darum, eben nicht das Wort Integration oder Inklusion zu benutzen und wir haben uns auch am Anfang nicht labelt gewährt, weil wir einfach nicht gelabelt werden wollen. Uns uns sehr wichtig war, ähm, dass die Kunst im Vordergrund stand und dass ähm, der zeitgenössische Tanz im Vordergrund stand, der sich einfach durch andere diverse Körper entwickeln sollte. Und das war unser Fokus und wir haben dann über die Jahre, seit 2005, einfach also international gearbeitet, also das, was da eben angekündigt, gedeutet hat, international der Arbeit, Arbeit in andere Länder, weil es eben zum damaligen Zeitpunkt ganz wenige mixed enabled kompanien gab, das ist ja weitertragen wollten und etablieren wollten kleine Samenkörner streuen wollten in anderen Ländern und ähm, ja wir haben in, im vergangenen Jahr also gerade weil es eben diese im Zeitungs transfer Ausbildung gibt haben wir ein Programm entwickelt das heißt das Made Programm und ist einfach eine äh, ja, eine edukative Arbeit für Tanz ohne körperliche Besonderheiten. Das ist das erste Mal, dass sich das entwickelt hat. Das ist ein Pilotprojekt über drei Jahre. Und was wir wollen, ist, dass der Tanz in die Hochschulen für zeitgenössischen Tanz kommt. Also, dass wir hier angefangen haben, auch mit der Vollfanghochschule als erstes Projekt für dort vor Ort durchzuführen sodass die Studierenden schon die Möglichkeit haben, auch mit uns in, der in den Projekten teilzunehmen und man Hürden überwinden kann innerhalb der Struktur für die Hochschule. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um überhaupt ähm, ja, zukünftig das zu etablieren, dass wir uns nicht mehr inklusiv oder ähm, Mixed-Able oder wie auch immer überhaupt nennen müssen. Machen wir mal weiter, ganz rechts. Hallo, also wie gesagt, Katharina Christel von der Palooka-Hochschule. Ähm, als gebürtige Dresdnerin äh, habe ich in den 90er Jahren auch in der Palooka-Hochschule studiert, Anfang 90er, in, bin dann eher freischaffend äh, weiter in Dresden aktiv gewesen im interdisziplinären Bereich und äh, bin dann ab dem Jahr 2000 weg aus Deutschland und habe mich dann auch basiert in Belgien und Frankreich und habe da eher im Ausland gearbeitet, auch weiterhin auch performativ, auch als Choreografin. Seit 2015 bin ich wieder zurück und habe da die Professur übernommen für Choreografie und leite dort den Masterstudiengang für Choreografie. Gut, machen wir weiter mit der Lisa. Ich bin Lisa Zocher, ich bin 22 Jahre alt und ich habe mit elf Jahren begonnen, auf der Bühne zu tanzen. Das war damals auch in der Villa im freien Tanzen. Das ist ein Freizeitangebot, wo Menschen mit und ohne Behinderungen hinkommen können, um sich im Tanzen auszuprobieren. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch von Gesa Volland, äh, angesprochen worden, ob ich bei der zweiten Tanzproduktion äh, Coppelia mitwirken möchte und so hat alles begonnen. Gut, oh, danke, dann gebe ich das Wort mal weiter. Ja, Danke, also Gustavo Fialkos, wie man mittlerweile äh, gehört hat, äh, im Moment äh, künstlerischer Projektleiter der Forward Dance Company. Ich äh, begann in den, Jahre, in, der, in den 80ern mit Tanz. Also ich habe eine Tanzausbildung, eine ganz reguläre Tanzausbildung in drei Ländern äh, und war tatsächlich Tänzer über viele Jahre. Ähm, und irgendwann wurde ich Creative Producer der DIN A 13 Tanzkompanie und tatsächlich habe ich mit Gerda zehn Jahre lang gearbeitet und viele von diesen internationalen Kooperationen äh, dann co-konzipiert und ähm, es ist im Rahmen von dieser Arbeit, die mir auffiel, tatsächlich, wie wichtig äh, unterschiedliche Körperlichkeiten sind für die Vorstellung der Nation. Und wie diese Körperlichkeiten benutzt werden, teilweise, um ein Abbild des Nationalstaates abzugeben. Und so habe ich äh, ab 2014 aufgehört zu arbeiten, äh, zuerst für fünf Jahre, um zu promovieren, eben über dieses Thema, wer legitimiert wird, wer ist ein Teil des nationalen Körpers, wer in eine Form von Tanzfestivals, das globalisiert ist, das sind nationale Tanzplattformen, das sind Festivals des zeitgenössischen Tanzes. Und da wird theoretisch gewählt, welche sind die... Besten Produktionen, nach welchen Kriterien auch immer, äh, für, äh, in dem jeweiligen Land und das hat mich enorm interessiert, diese die, die, dieses, dieser Verbindung zwischen Körper, Tanz und nationale Identität und eben, dass das im Rahmen des Zeitgenössischen passiert und nicht im Rahmen der Folklore und das ist, was man oft quasi als direkte Verbindung zwischen Nation und Tanz äh, erortet wird. Und so bin ich nach Deutschland zurückgekommen, nach der Dissertation und habe gesehen, dass das Loft dieses wunderbare Projekt äh, anfangen wollte, das tatsächlich Pilot ist für Deutschland und so bin ich hier gelandet. Schön. Wie definierst du Körperbilder? Körperbilder? Ich... Äh, hm. Na ja, Bilder... Die Sache, ein Körperbild ist das Bild des Körpers, das heißt letztendlich ist das, was konstruiert wird anhand des Körpers, den ich darstelle. Das, was gesehen wird und das, was gezeigt wird, ist letztendlich ein, ein Produkt der Kommunikation von etwas, was zwischen demjenigen, der schaut und demjenigen, der zeigt, da ist. Und gleichzeitig würde ich sagen, ein Teil von dieser Konstruktion äh, lehnt sich an dem, was äh, Simone Beauvoir schrieb. Man wird, man, das ist äh, die deutsche Sprache, Person wird nicht als Frau geboren, Person wird zu Frau gemacht. Person wird nicht behindert geboren, Person wird zu behindert geboren gemacht Und da sind eben diese Bilder, die kreiert werden. Wie definiere ich Körperbilder? Naja, das, hat, das sind die Bilder, die historisch produziert wurden, um bestimmte Machtverhältnisse darzustellen. Würde ich sagen. Lisa, welche Körperbilder siehst denn du derzeit auf Tanzbühnen? Also vor der derzeitigen Situation und vor meiner beruflichen Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, mir einige Tanzstücke anzusehen und habe für mich festgestellt, dass es eigentlich kein konkretes Körperbild gibt. Es sind auf jeden Fall unterschiedliche Körperbilder zu sehen und ich freue mich, dass das durch diese Arbeit noch weiter Vorangetrieben wird und auch weiter präsent ist und weiter gezeigt wird. Gerda, welche Körperbilder würden Sie gern mehr auf dem Theater sehen? Ja, auf jeden Fall würde ich natürlich gerne einen größeren Reichtum an Diversität sehen auf der Bühne. Und ähm, das ist zwar heute schon mehr der Fall, als damals über den Anfang von dieser Jahren, wo es noch gar nichts gab in Deutschland. Ähm, und Das ist super, aber trotzdem glaube ich, dass die Arbeit viel mehr Erd. Damit es ist nicht mehr ja, das ist immer, so. immer, immer. Maybe. Maybe. you on on No Kleine Frage an die Technik, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir hören? <lacht> Gut, da würde ich jetzt einfach mit der nächsten Frage weitermachen, wenn es nichts ausmacht, ähm, Katharina. Wie werden Chlorobilder in der Ausbildung vermittelt? Also ich möchte gerne von meiner Seite vielleicht eher mal so rangehen. Ich finde das Wort Bild auch in der Tanzausbildung das Wort Bild als sich problematisch. Ich habe von meiner Seite auch als Pädagogin, aber so wie auch als Performerin oder als Choreografin meine zwiespältige Beziehung mit dem Spiegel. Ich finde es sehr wichtig, von einem Körpergefühl auszugehen und von dem äh, sprechenden Körper, von dem äh, Körper, der sich ausdrückt und nicht äh, von einer 2D-Fläche, was ein Bild ist, äh, sondern wirklich mehr von den innen heraus. Und äh, in der, der Ansicht ist es wirklich auch ein ganz wichtiger Bestandteil, auch bei uns in der Hochschule und ich glaube auch ganz eng verbunden mit äh, der Gründerin auch der Hochschule, Gret Palukka. Sie ist ja die Erste, die auch gesagt hat, ich will nicht hübsch tanzen. Oder kopiere mich ja nicht. Ne? Ich hatte sie auch noch als äh, Dozentin, auch noch gehabt, Anfang 90 Jahre. Das Glück, ich war noch sehr klein, sehr jung, ich war elf Jahre alt. Also wirklich, wirklich äh, auch da, auch in, in dem Anfang von meiner Seite, wo ich vielleicht nicht so gut verstanden hatte, was sie wollte, wenn sie dann sagt, ja, jetzt tanzt mal ganz breit und dann wir alle fleißig eine Form gemacht haben, ein Bild gemacht haben. Und die Rückwand war, nee, das ist es nicht. Ihr macht eine Form. Aber es ist nicht, was ihr spürt. Und ich glaube, das ist in der, auch in der Tanz aus Bildung äh, ein ganz wichtiger Bestandteil. Dass es nicht ein Körperbild ist, aber ein Körpergefühl. Mhm. Gut. Bleiben wir gleich. Ähm, weshalb sind derzeit auch keine äh, Studierenden mit, mit Körperbehinderung an der Hochschule zu finden? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es ist eine ziemlich komplexe Frage, die auch einhergeht, auch mit der Gesellschaft und im Kontext, wie auch Dinge sich weiterentwickeln und, und vorwärts gehen. Ähm, wie schon auch vorhin auch, äh, gut auch dargestellt, von der geschichtlichen Seite hat das in den 1980er Jahren dann angefangen, auch da, dass äh, alle verschiedenen normativen Körper sich da zusammenfinden, um zu kreieren. Und ich glaube, da sind wir auch auf dem Weg und auf einer Veränderung. Nicht nur in, in, in verschiedenen äh, körperlichen Richtungen, aber auch Identitäten. Und die Frage von der Vielseitigkeit, Diversität, auch wunderbar gesagt, Diversität, was heißt das? Dafür fühle ich mich als Frau genauso angesprochen, vielleicht eventuell als, als Mann oder als wer, wer immer auch man ist. Aber ich glaube, die Diversität ist, äh, ist ein, großes, ein größeres Spektrum. Und äh, das braucht äh, vielmehr auch dann Zeit, um sich da zu entwickeln, auch, äh, auch den Mut zu haben. Ähm, äh, sich zu bewerben, das, das steht ja offen, sich zu bewerben. Zum Beispiel im Masterstudiengang Choreografie ist es auch so ausgeschrieben, dass Künstler, kreative Künstler, sich bewerben können. Egal woher sie kommen, mit welcher Tanztechnik sie kommen, da gibt es einen Breaker, da gibt es jemanden aus dem Klassischen, da gibt es jemanden aus den bildenden Künsten und da ist keine Voraussetzung, dass der Choreograf oder Choreografin äh, eine vorhergehende Tanzausbildung oder Tänzerkarriere gehabt haben muss. Weil meiner Ansicht nach die Kreativität, die Kreation, die ja das Wichtige ist, um Tanzvokabeln auch zu kreieren, um Tanztechniken zu kreieren, die ja momentan auch in Tanzausbildungen gelehrt werden, da muss man dann sozusagen, da ist ja der Ursprung. Das heißt, es fängt ja bei der Kreativität erstmal dort an und bei den Tanzvokabeln, um etwas zu entwickeln, was man dann weitergibt. Also spielt Diversität tatsächlich auch im Tanz- und der Choreografieausbildung eine große Rolle? Absolut, Sehr gut. Und wo spielt Diversität in der eigenen persönlichen ja, künstlerischen Reflexion eine Rolle? Diversität für mich in meiner eigenen künstlichen äh, Perspektive, vielleicht mal andersrum gesagt, ich war elf Jahre in Marseille. Marseille ist eine Hafenstadt, ist die älteste Stadt von Frankreich. Die Diversität ist dort enorm, weit weg von einer Diversität, die man vielleicht in Dresden äh, wieder entdecken kann. Oder wo, äh, ja, es ist einfach mal keine Hafenstadt, Dresden, auch nicht Leipzig, auch nicht Berlin und auch nicht... Köln oder Frankfurt. Das ist mal so ganz speziell, diese alte Stadt von 4.000 Jahren. Ne? Und somit ist natürlich mein, mein Werdegang und mein Leben, die elf Jahre dort in Marseille sind, die Kommunikation, die Beobachtung, die Kommunikation, die Offenheit, ein ganz wichtiger Bestandteil in meiner eigenen Arbeit. Also auch da eher die Frage, was bedeutet Identität? für mich ganz klar auch äh, weggelöst, eine klare Entscheidung war, warum ich weggegangen bin, auch aus Deutschland. Ähm, auch um da für mich persönlich, auch als Künstlerin, äh, mich loszulösen von irgendwelchen Identitäten und war auf meine Suche gegangen, was ist denn Identität und was bedeutet das für jeden Einzelnen? Und in der Hinsicht die Diversität in dieser Suche ist da in verschiedenen Bereichen, ist ziemlich ziemlichen Bogen gemacht, äh, ein klarer Bestandteil gewesen meiner künstlichen Arbeit, ja. Auch als Frau, ähm, die gerne Rosen auch anzieht. <lacht> Gut. Ähm, jetzt an, noch mal eine Frage an Gerda. Ähm, wie haben sich die? Ja, wir haben jetzt leider immer wieder diese Körperbilder im Kontext. Also wie hat sich denn ähm, die? Die, der, der Tanz, der zeitgenössische Tanz, eigentlich in den letzten Jahren verändert und äh, wo lagen zum Beispiel die Themenfelder vor 20 Jahren mit Behinderten und wo liegen sie heute? Ja, also wie gesagt, damals, als wir angefangen haben, ähm, gab es eigentlich uns und Ken Dufau und ähm, in Österreich die Bewerber. In Europa und das war's. Und ähm, ich habe einfach damals war es nicht so einfach, weil alle gedacht haben: Was willst du denn hier eigentlich? sowas hast ganz Ausbildung ähm, und Mixed was soll das sein? Und ähm, das war natürlich damals, auch weil wir ziemlich radikale Schüsse gemacht haben, das kommt dann noch dazu: einfach erstmal bahnbrechend. Ein na, es gab die Leute, die das super fanden, die das unglaublich gut fanden, dass wir das auf die Bühne bringen. Und es gab die anderen, die gesagt haben, um oh, Gottes Willen, ich könnte das denn tun? Also es als gab diese die Polare und dazwischen gab es ein Kühl. Und im, ja, also im Laufe der Zeit hat es sich dort weiter, weiter das Wort dann weiterentwickelt und es auch in den letzten Jahren war die die Weite der Erweiterung der UN, dass die Institution einfach mehr und mehr in vielen, vielen Ländern vorhanden ist und auch die Barrierefreiheit betrachtet wird und das natürlich auch nichts verändert hat. Aber wir sind immer noch da, wo wir eigentlich gerne sein können. Also weil es leider immer noch in den Köpfen von Intendanten Spielhäusern und Festivals immer noch diese Barriere gibt. Und, und man, man eben nicht genau weiß, weiß, wie man damit umgehen soll, wie man sie mit ins Programm aufnehmen soll und nach welchen ja, Kriterien man sich nicht mehr ne? sagt. Ja ja, die Kriterien der Qualität sind auch eine wichtige Frage, ja, ähm, und, und ja, bedarf ja, einfach nachholende Arbeit, ganz viel. Und, ähm, und, und Austausch aus, Diskurs, gerade ja, Eben diesen höheren Stellen und weiter, aber genauso die Arbeit von der Basis aus. Also, die Sensoren, die heute irgendwie in der Ausbildung sind, auch wenn sie nicht behindert sind, dass sie einfach das schon mitnehmen, davon profitieren können, irgendwo die unterschiedlichen ähm, Qualitäten von Körperausdruck, Bewegung, ähm, mitnehmen in ihr Vokabular und daraus wirklich schon in der Entwicklung ihrer eigenen künstlichen Karriere genauso profitieren können, wie eben Kälter mit einer anderen Normalität. Normalität. Ähm, ich, ähm, ich denke, es ist einfach das Basisgewicht, am besten für Kindergarten, um eben um diese Barriere und diese Brücken, und Brücken zu schlagen und die ganzen die ganze Kriterien im Kopf und vorweg und dann ja. nicht Gut. Ähm, Gustavo, ähm, bilden in Frage kommende Tänzer Ihnen äh, mit Körperbehinderung eine überschaubare Gruppe international gesehen? Wie gesagt, äh, 12 zu 300. Das sind harte Worte, würde ich sagen. Ähm, ja, ich glaube, international es ist es vielleicht nicht so, ähm, nicht so frappierend wie immer, wie im Falle uns unseres Vortanzens. Und nichtsdestotrotz, äh, es bleibt äh, eine Gruppe, die sich immer noch etablieren muss. Und ja, das hat sich verändert in den letzten acht Jahren jahren vielleicht wo es tatsächlich zumal sicht ja, nee, ja acht jahre 2012 war ein großes jahr äh, und es hat sich tatsächlich verändert in, in, in sachen sichtbarkeit und sichtbarkeit ist wichtig dafür dass leute sich vorstellen können dass sie überhaupt tänzerinnen werden könnten ne, wie, wie ich vorhin sagte und nichtsdestotrotz es bleibt eine äh, kleine erscheinung mhm. leider und wo kommen momentan gerade spannende Tänzer Ihnen her? Also aus bestimmten Projekten? oder? Schwer. Ähm, woher? Es gibt, es gibt tatsächlich in Großbritannien, so schwer das Land ist auf vielen Ebenen, eine längere Tradition, an Mixed Abilities im Tanz. Und tatsächlich, es gibt dann mehr Leute, die die Möglichkeit hatten, Ausbildungen durchzugehen und äh, die aufgrund der Carta for Diversity von äh, der Arts Council und so weiter äh, sich eh haben entwickeln können als KünstlerInnen. Von daher, ja, es gibt dort mehr Leute und wenn es mehr Leute gibt, es gibt mehr die Möglichkeit, dass es auch mehr interessante sachen gibt es ist einfach man braucht auch alle dafür dass es ein paar interessante gibt äh, wie in jedem bereich ne? und äh, in spanien in portugal es gibt auch leute die arbeiten äh, kontinuierlich seit den 2000ern oder oder in den 90ern ähm, und wie gesagt in deutschland es gibt auch einige leute aber die sind nicht viele mhm. ähm wie soll die Mitbestimmung in der Kompanie gestaltet werden? In welcher Hinsicht Mitbestimmung? Ja. Mitbestimmung, äh, was heißt Mitbestimmung? Äh, Im choreografischen Prozess? Ja, ja, zum Beispiel. Ich äh, meine, wie fast alle zeitgenössische Kompanien arbeitet, arbeiten wir mit viel Device. Arbeit, ne? Also man arbeitet zusammen mit Tänzerinnen, die das eigene Bewegungsvokabular entwickeln. Und der Choreograf Nier, also ich bin nicht in dem, in dem Sinne beteiligt, ne? arbeitet mit, der, mit, mit dem Material, das die Tänzerinnen produzieren. Insoweit man könnte sagen, okay, am Anfang es gibt viel von Mitproduktion. Nichtsdestotrotz, es ist kein Kollektiv. Mhm. In dem alle gleichberechtigt zählen, ich möchte jetzt das machen. Es gibt tatsächlich einen Choreografen. In, äh, und äh, das geht jenseits von Normativitäten, das hat mit der Struktur der Kompanie und wie vielleicht mit der Art, mit der Form der Kunst, die wir produzi zu produzieren versuchen. Das wären die Frage, wie, äh, welche Mitbestimmung. <lacht> ne, ähm, ja. Gut. Lisa, wir hatten ja schon angerissen, aber nochmal: Wie war dein Ausbildungsweg? Oder ja, wie bist du gegangen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, mhm. dich dafür zu entscheiden? Genau. Ähm, also nach meinem Realschulabschluss habe ich erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation. Ich habe also keine tänzerische Ausbildung in dem Sinne und ähm, habe alles, was ich äh, im Tanz gelernt habe, habe ich mir erarbeitet in den Jahren, wo ich in meiner Freizeit ähm, an Produktionen teilgenommen habe und Workshops gemacht habe mit Marlene Schumann, Gesa Volland, Heike Hennig. Die haben mich sehr ähm, weit gebracht auch in, meinem, in meiner Weiterbildung im Tanz und von dem Projekt selbst habe ich tatsächlich von äh, Marion Müller erfahren. Also die hat mir davon erzählt und dann habe ich mich hier beworben und sitze jetzt hier und freue mich dabei zu sein. Sehr schön. Ähm, Gibt es eine Tänzepersönlichkeit? Gibt es die Fernsehpersönlichkeit, persönlichkeit die du vielleicht bewunderst und warum? Die gibt es tatsächlich. Die ist sogar heute Teil dieser Podiumsdiskussion. Ich bewundere sehr die Arbeit von Gerda. Ähm, auch ihren, ihre Ausdauer und ihre Durchsetzungsfähigkeit, was die Gründung einer Benutze jetzt trotzdem das Wort mixed able company ähm, bedeutet und auch choreografisch ist es sehr schön die Arbeit von Gerda zu sehen und es ist sehr inspirierend für mich und auch sehr ermutigend diesen Weg zu gehen und weiterzumachen. Gut, dann bleiben wir ja gleich mal bei der Gerda, gerade so schön die Überleitung haben. Ähm, wie wichtig ist die fundierte Ausbildung? Ähm, ja, also, ich denke, es, ist, es wäre schön, wenn wir Tänzer hätten, die schon ausgeholt haben. Das heißt, wir haben einfach von Anfang an immer angefangen mit Leuten, die eben nicht viel Erfahrung hatten. und mussten dann innerhalb von zwei Monaten auf den Standard bringen, also das Potenzial, was wir haben, einfach aus ihnen rausholen. So. Deswegen denke ich, es ist natürlich enorm wichtig, Tänzer schon zu haben, die diese Vorgänge alles alle schon mitbringen. Ähm, für mich als Choreografin ist es natürlich, ähm, egal welcher Körper, das ist super spannend zu erforschen, was die Unterschiedlichkeiten sind und wie man die eben choreografisch nutzen kann, wie man sie einsetzen kann, wie man ähm, ja, sie einfach in Bilder setzen kann. Also mir geht es ja von Anfang an nicht darum, irgendwas zu verstecken, sondern es gerade zu informieren. Diese, diese Unterschiedlichkeiten und die Diversität. Und ähm, ja, es wäre halt super schön, wenn wir diese Ausbildung irgendwann, die wir jetzt mit dem May-Programm angefangen haben, irgendwann in den Hochschulen haben. Deswegen wäre es natürlich auch schön, wenn wir die in der Palooka-Hochschule irgendwann etablieren können und ähm, dort mit beginnen können, das weiterzutragen. Noch ist es ja nicht so weit ja, anscheinend. Ähm, wo gibt es denn Ausbildungsmöglichkeiten? Ausbildungsmöglichkeiten? Also im Moment, es gibt, ähm, ich ja. weiß nicht Gustavo, wie es heute ist. Es gab in Spanien, Sevilla, gab es eine Kompanie, äh, Danza Mobile. Wir haben äh, eine Ausbildung gemacht für Menschen mit ähm, geistiger Beeinträchtigung. Das war basis Flamenco, aber auch zeitgenössischer Tanz. Ähm, es gibt eben, wie gesagt, Kenduku, aber Kenduku hat jetzt auch nicht eine Ausbildung in dem Sinne, sondern das sind Tänzer genau jetzt wie die Forward Dance Company, die werden äh, fest engagiert für drei bis fünf Jahre. und Wir haben im Rahmen von diesem Zeitraum, der eben genauso eine Zusatzausbildung wie ihr jetzt, aber es gibt noch keine wirklich etablierte Ausbildungsmöglichkeit. Und das ist eben sehr schade, weil eben ich gerade denke, egal, junge Tänzer, die einfach ein weiteres, größeres Spektrum an Qualitäten von unterschiedlichen Körpern schon von Beginn an mitkriegen, in ihr Vokabular mit zu integrieren und anders zu denken, ihre eigenen Bewegungsstrukturen aufzubrechen, ähm, kann das einfach nur eine wahnsinnige Fortführung, Bereicherung für alles sein. Und ich denke, ähm, dass es bis heute noch nicht gedacht wurde. Also in den Hochschulen, wo es ja eigentlich um Körper, um Ausdruck, um Unterschiedlichkeit, um Erforschung von Bewegung geht, dass nie mitgedacht wurde. Also zuletzt eben noch auf der Tanzplattform im vergangenen Jahr, wo es einfach ähm, ja, noch nicht mal barrierefreie Zugänge gab für Menschen mit Behinderung und diese Thematik überhaupt nicht mit in den Kongress mitgedacht wurde, trotz Diversität. Sie selbst haben ja ein Ausbildungsprojekt. Wie ist das entstanden? über lange Jahre. Also es war schon ganz lange im Kopf, es war bestimmt schon vor 15 Jahren, dass irgendwie damals Bertram Müller von Tanz aus NRW gesagt hat, Gerda, ihr müsst eine Ausbildung machen. Und damals habe ich gesagt, Bertram, ja, aber uns wird niemand zuhören. Niemand wird uns helfen und unterstützen. Das wäre zum damaligen Zeitpunkt nicht denkbar gewesen. Und wir haben das ähm, immer und immer wieder vorangetrieben und dann wirklich jetzt auch in, in Angriff genommen. Es ist aber jetzt auch ein Zeitpunkt, wo die Türen öffnen, offen, öff, offener, offen nicht, aber offener stehen, wo man Interesse zeigt, wo man weiß, man muss, dass jetzt auch im Zuge von der sogenannten Inklusion vorantreiben und mitdenken und jetzt einfach gerade der Zeitpunkt ist, wo genau das jetzt auch anfängt zu fruchten und sich Langfristig etablieren kann. Und wir auf einem guten Weg sind, auch mit Förderung und mit Interesse von Hochschulen, von Tanzvertretenden in unterschiedlichen Kontexten, die das sehr wichtig finden, dass das irgendwie jetzt umgesetzt wird. Gegen welche Schwierigkeiten und müssen Sie angehen? Also ich denke in erster Linie mit den ganzen Barrieren im Kopf. Ähm, wie soll das gehen? Das Haus ist nicht ausgestattet. Wie soll ein nicht normativer Körper in einer Ausbildung ähm, an der Hochschule, was brauchen wir? Die Dozenten sind nicht vorbereitet. Na, also das, das muss man auch mitdenken. Die Dozenten selber sind ja selber noch nicht damit konfrontiert, wie ich denn das umsetzen kann. Das heißt, man braucht langfristig auch Coaches an den Universitäten und wir haben von unserem Konzept mitgedacht, dass eben die Leute, die bei uns jetzt mit dem Ausbildungsprogramm sind, zukünftig eben Coaches an den Universitäten sein können, um sowohl den Tänzern, die eine Diversität haben, vielleicht noch nicht so viel Grundlage, die zu unterstützen, genauso wie die Dozenten zu unterstützen, dass einfach reibungslos ablaufen oder das zu integrieren, mitzudenken oder wie man einfach bestimmte Lösungen finden kann, um Dinge umzusetzen, die man erstmal für undenkbar hält. Also es gibt ganz viele Barrieren, die natürlich damit noch sind und ähm, mit dem Programm, was wir jetzt eben angefangen haben, ist es, geht es ja auch darum, um erstmal die Barrieren zu finden, sowohl im Kopf als auch in der Ausstattung ähm, und dafür Lösungen zu finden, gemeinsam mit den Hochschulen, Konzepte zu entwickeln, die machbar sind. Und da die unterschiedlichen Universitäten auch unterschiedliche Schwerpunkte haben, ähm, geht es ja auch darum, mit denen zusammenzudenken, wie kann man hier jenes oder dieses Konzept umsetzen, was ist erwünscht, das ist wichtig, für die jeweilige Hochschule und wie können wir Tänzern mit einer Grabe Besonderheit unterstützen, um hier an der Hochschule auch wirklich arbeiten zu können, ausbilden, das zu können. Ich gebe immer nur so ein Beispiel, damals Inklusion an Schulen, alle fanden das super, ich auch, aber es ging viel schnell und es war nicht gedacht so Und alle waren überfordert. Und ich denke, es ist einfach gut, in Schritten zu denken, genauso wie das Projekt jetzt angelegt ist, Schritt für Schritt da reinzugehen, die Strukturen, die vorhanden sind, zu analysieren und zu gucken, wie können wir für die jeweilige Institution eine Lösung finden und umsetzen. In kleinen Schritten, damit es sich dann langfristig auch etablieren kann. Wie ist die Ausbildung erzielt und aufgebaut? Also, wir haben, das ist ein Projekt von drei Jahren. In jedem Jahr finden drei Ausbildungsblöcke statt, zehn Tage und jeder Ausbildungsblock hat zwei unterschiedliche Dozenten. Uns geht genauso wie euch im Lauf darum, dass die Tänzer möglichst viele Tools bekommen von unterschiedlichen Dozenten an, an, an, ja, an Anfangszeug, an Techniken, an Methoden, wie ich Sachen entwickeln kann, wie ich mich weiterbilden kann und wie ich mich schulen kann. Und das sowohl für Tänzerinnen mit und ohne körperliche Besonderheit Und es geht darum, auch gemeinsam mit allen Tänzern zu erforschen. Also wir haben ganz viele dass eben auch ausgebildete Tänzerinnen bei uns sind, die sich gerade in diesem Bereich und auch mit dieser Diversität mehr auseinandersetzen wollen auch in ihrer künstlerischen Arbeit, und da einfach ähm, für alle Beteiligten ein, ein Forschungs- und Suchprozess in Gang gesetzt wurde. Also es ist so, dass die sich äh, privat auf Zoom im Moment treffen ähm, und weiter Fragen, also auch inhaltliche Fragen, sich mit auseinandersetzen und da einfach enorm in Ball losgetreten wurde und es haben sich wirklich also für uns war es unverstellbar, bei uns haben sich damals ähm, zehn Tänzer mit Behinderung beworben, für die Ausbildung, die ähm, aus ganz Deutschland waren, von denen wir dann irgendwie neun genommen haben. Und es ähm, war für mich schon ein Riesenschritt, weil ich weiß, wie wenig Leute es gibt in Deutschland, auch international, aber der Bedarf war da. Und es waren viele von denen, die bei uns jetzt mit dem Programm sind, die gesagt haben, wir haben da wirklich Jahre darauf gewartet, dass endlich sowas passiert. Und ähm, auch in der Auseinandersetzung und nicht nur für Tänzer mit Behinderung, sondern eben als Angebot für Diversität und für eine Weiterentwicklung auch in, ähm, ja, in struktureller Hinsicht. Welchen Background bringen Sie mit? Ich habe dich nicht verstanden. Ähm, wie viele Studenten haben Sie zurzeit und welchen Background bringen Sie mit? Wir haben jetzt insgesamt 18 Tänzerinnen. Äh, davon haben wir neun mit einer körperlichen Besonderheit und äh, neun, genau. äh, die eine Tanzausbildung schon absolviert haben. In, aus unterschiedlichen Hochschulen, ähm, die das als zusätzliche Weiterbildung ansehen und denen das total wichtig ist, äh, daran weiterzuarbeiten. Aber die Leute, die bei uns, das wollte ich noch dazu sagen, die Leute, die ähm, Tänzer mit Behinderung haben ähm, vielfältig schon Background. also wir haben eine dabei, die jetzt schon eine ähm, Schauspielausbildung, andere haben mehrere Projekte gearbeitet, also auch bei uns teilweise. Ähm, wir haben an unterschiedlichen Theatern schon an Projekten teilgenommen. Also jeder von denen hat schon eine Vorbildung in dem Sinne, also dass es nicht nur ganz Neulinge sind. Katharina, ähm, wie sollte ein inklusiv divers ähm agierende Ausbildungsinstitut in Zukunft aussehen? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, da hat Gerda da auch, was sie da auch schon als Vorreiterin und mit dem Pilotprojekt die ersten Bausteine gesetzt. Weil es braucht in der Tat, es braucht Zeit. Es braucht die Strukturen dafür, es braucht die Kapazitäten dafür, es braucht auch die Unterstützung von, auch von dem Ministerium, von verschiedenen Ebenen auch. Und das, der Anfang da zu setzen mit den ganzen Blogseminaren, ich habe das auch auf der Webseite mir mal angeschaut, ist, ist super. Es ist super, weil es wirklich da auch neue Performer auch kreiert und wir, wir brauchen da auch die Performer. Und auch ich glaube, es ist sehr wichtig, auch wie gerade erwähnt, dass auch viele Leute, dass sie alle auch mit einer Vorbildung eigentlich auch reinkommen. In diese Blogseminare. Das heißt, ob es als, als Schauspieler ist oder aus Erfahrung, aus Projekten. Das heißt, diese, dieser Schritt zur Professionalisierung, das sind, das sind Schritte, die stattfinden und das kann auf einem Heruck-Auktion äh, schwierig stattfinden. Ähm, wie kann es in der Zukunft sein? Wir brauchen mehr Platz. Das hört sich jetzt so, blöd, so, so einfach, so blöd an. Wir zum Beispiel als Hochschule, wir sind, haben da auch gewisse Limitierungen, was wir an Anzahl von Studierenden haben, von Studiengängen haben, die Kapazitätsmöglichkeiten, die Anzahl von Pädagogen, die Räumlichkeiten, Zugänglichkeit, barrierefrei haben wir. Es sind aber wirklich, es wäre toll, wenn, wenn man sich alle zusammen in einem Gebäude sich wiederfinden könnte. Das heißt, man bräuchte das Gebäude dafür, damit alle auch da reinpassen. Das hört sich jetzt so, so, so blöd an, so einfach gestrickt, aber das wäre doch mal ein Anfang, mhm. ähm, Raum zu haben für alle. Ja, Dann könnte man sozusagen als Übergangsphase sich vielleicht vorstellen, eine Kooperation zum Beispiel mit Loft oder mit Gerda König vielleicht in der Palooka-Schule. Also ich bin immer, also als Studiengangsleiter für Master Choreografie, bin ich immer sehr offen für Gespräche. Also Wir haben da auch gerade momentan ein Projekt auch zusammen mit dem Farbwerk e.V., das ist die Sowjetstelle Freie Szene Dresden. Die haben da ein Projekt in, äh, initiiert, Tandem heißt es, wo ein Choreograf, Choreografin sich mit jemandem, der nicht nur mit dem Körper sozusagen zusammen tut, Solo oder Du, also müssen sie kreieren über einen längeren Zeitraum. Und da ist auch äh, jemand von Masterstudiengang Choreografie mit dabei, als äh, Choreografin. Und äh, wir sind da offen und ich glaube, die Gespräche sind wichtig und, und, und äh, auch zu sehen, wie kann man sich treffen, wie kann man dann zusammen kooperieren auch? Was sind denn die Möglichkeiten? Und das ist ja auch äh, prinzip, prinzipiell mit allen Kooperationspartnern, egal in welche Richtung, da als erstes ist das Gespräch da, das äh, sich treffen und dann sich finden und die Neugierde. Mhm. Und ich bin neugierig. <lacht> <lacht> Gut. Ähm Jetzt noch eine Frage an die Lisa. Was wünschst du dir von der Arbeit in der Forward Company? Also ich wünsche mir natürlich erstmal für mich einfach neue Erfahrungen zu sammeln im professionellen Tanz, vor allem auf professioneller Ebene. Was bedeutet das, nochmal ein Stück weiter zu gehen und noch professioneller zu sein? Und natürlich wünsche ich mir auch, dass ich von den Dozenten, aber auch von den anderen Company-Mitgliedern ganz viel lernen kann und sie vielleicht auch von mir lernen können. Also so gegenseitiges Lernen fände ich sehr schön, wenn sich das entwickelt. Und zum Beispiel vom Choreografen, aber jetzt auch von allen, die dabei sind, wünsche ich mir einfach Akzeptanz für mich selber und für meine... Körperlichkeit, die ich mitbringe, die zwar eingeschränkt ist, aber trotzdem genutzt werden kann. Und vom Publikum wünsche ich mir einfach nur, dass es offen in die Vorstellungen geht und das Stück einfach auf sich wirken lässt und im besten Fall Spaß hat. <lacht> Gut, dann hast du das, hast ja schon die nächste Frage beantwortet, die ich stellen wollte. Gustavo. Ähm wie sehen denn die nächsten Projekte der Forward Company aus? Naja, das hängt sehr viel von den Rahmenbedingungen ab. Und Rahmenbedingungen heißen äh, teilweise finanzielle Rahmenbedingungen. Also erstmal haben wir das Geld, um bis äh, September nächsten Jahres zu arbeiten und wie die nächsten Projekte aussehen. wird davon abhängen, ob wir die Möglichkeit haben, weiter zu arbeiten. Mhm. Und, äh, die Kompanie soll etablieren. Die Kompanie soll nationale und internationale Kooperationen eingehen. Die Kompanie soll ein fester Bestandteil der zeitgenössischen Tanzszene in Deutschland, in Europa erstmal. Aber dafür müssen wir auch was bringen können. Und um das bringen zu können, brauchen wir dann weitere Unterstützung. <lacht> Gut. Wo siehst du in fünf Jahren die Kompanie stehen? Wenn diese Rahmenbedingungen stimmen, auf jeden Fall möchte ich, dass die Tanzkompanie eine gute Möglichkeit hat, als ernsthafte Kompanie für auch um mitzuspielen bei der Tanzplattform Deutschland zum Beispiel. Äh, um und natürlich kann man die Tanzplattform an sich in Frage stellen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich finde, dass die Kompanie soll einfach ein Teil von von, dem, von der existierenden Tanzszene in Deutschland. Das ist es. Äh, ich, es wäre, ja, ich, ich möchte nicht so in, in eine eine blöde Geschichte gehen. Die Kompanie muss einfach da sein. Und das ist das Wichtige. Mhm. Gut, dann war es erstmal das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich erstmal hier für die wirklich fantastische Runde. Und lade nun ein, das Publikum vielleicht die eine oder andere Frage vielleicht noch loszuwerden oder via Chat vielleicht schon ein, was eingegangen ist. Also jetzt kann es losgehen. Wie in richtig kritischen Fragen. Ich habe eine Frage an Gustavo. Du hattest, ich habe es vorhin, glaube ich, richtig verstanden, dass ihr international Bewerbungen eingeholt habt, oder? Ja. Ja. Und kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wer jetzt, wie sich die Company jetzt zusammensetzt, also wie viele Personen insgesamt jetzt beteiligt sind, wie ihr zusammenarbeitet? Und du hattest ja auch über Professionalität gesprochen und darüber, dass es ja auch wirklich ein Beruf dann letztlich ist. Also geht es auch mit einer professionellen Bezahlung der Beteiligten her? Kannst du noch ein bisschen was zu eurer Praxis? jetzt sozusagen sagen für die nächsten drei Monate okay. äh, sind unterschiedliche Ebenen ne? äh, sind unterschiedliche Fragen die zusammenkommen ähm, es gibt auf der einen Seite ja äh, es ist eine internationale Kompanie es gab äh, BewerberInnen und tatsächlich TänzerInnen die genommen wurden äh, aus äh, Spanien äh, aus Brasilien aber in Frankreich lebend aus äh, Deutschland äh, natürlich, aus äh, Großbritannien im Moment in Berlin lebend. Äh, das heißt, es ist auf jeden Fall eine eine Diversität und eine, eine Diversität in dieser, in dieser Hinsicht. Ähm, wie wir arbeiten. Ähm, Natürlich mit Bezahlung und natürlich kriegen alle TänzerInnen äh, Geld für deren Arbeit. Dazu muss ich sagen, dass da gibt es eine Unterscheidung, äh, weil es gibt, wir erkennen auch an, dass es Leute gibt, die, es, die eine professionelle Ausbildung haben und viele Jahre Erfahrung als schon äh, arbeitende professionelle TänzerInnen. Das heißt äh, zum Beispiel in dem Fall äh, von Lisa, die, die keine Ausbildung hat haben können bisher, ein Teil der Bezahlung ist die Fortbildung. Das ist nicht die ganze Bezahlung, aber es ist ein Teil der Bezahlung, diese Art von Professionalisierung, die es gibt, wie in eine Berufsschule, wenn man möchte, ohne dass man es so nennen kann. Wir haben kein Curriculum in dem Sinne, äh, weil leider die Rahmenbedingungen nicht da sind dafür, dass wir das Ausbildung nennen können. Das Ziel wäre, dahin zu kommen, aber das ist ein Pilotprojekt, um hoffentlich dahin zu kommen. Ähm sind das deine Fragen, die beantwortet sind oder habe ich was verpasst? Wir sind sechs Tänzerinnen, äh, plus äh, der Choreograf Nia, plus äh, Nia de Wolf, plus ich als äh, künstlerischer Projektleiter. Und natürlich kommen die, dazu die Leute, die die Kostüme, also Kostümbildner, Komponist, äh, bla bla bla, die ganze Durchdeklinierung von wie, all die Leute, die wir brauche, brauchen, um ein professionelles Tanzstück auf die Bühne zu bringen. Ich habe einen Chat gesehen, war das richtig? Ich würde gerne noch ganz kurz ergänzen, weil die andere Frage war noch, wie äh, neben der Bezahlung ist natürlich im freien Produzieren, gibt es ja verschiedene Verhältnisse von ähm, Honoraren, freiberuflich, angestellt und das ist auch was, was wir versuchen mit jedem der Tänzer individuell zu klären. Es gibt TänzerInnen der Company, die bei uns am Haus angestellt sein werden oder sind. Es gibt TänzerInnen, denen war es auch wichtig, weiterhin freiberuflich aktiv zu sein, weil sie neben unserer Company auch noch andere Projekte haben, weil es natürlich keine Vollzeitbeschäftigung äh, für zwölf Monate ist. So ist eben auch die künstlerische Praxis ähm, der freischaffenden TänzerInnen und KünstlerInnen. Und da versuchen wir mit jedem ein sehr individuelles Arbeitskonstrukt zu bauen, was für die Person Funktioniert und auch mit ihren anderen künstlerischen Arbeiten äh, zusammenhängt. Aber jeder, der Tänzer im, ähm, bekommt für die Arbeit ähm, das gleiche ähm, Gehalt, das, gleich, das gleiche Honorierung. Das war uns auch wichtig und da wir liegen da auch, haben uns orientiert an den ähm, Honorarempfehlungen. Also wir sind da auch, ähm, wollen da auch jetzt nicht in irgendeiner Form sagen, einer kriegt mehr, einer kriegt weniger, sondern das war uns sehr wichtig, dass wir da auch sagen, das ist eine künstlerische Arbeit. Wir wollen, das ist die hauptarbeit und sie wurde hier auch honoriert danke ähm, im chat also eine person die per livestream teilnimmt hat im chat die frage gestellt wie lösen wir nun denn das sprach und benennungsproblem mixed able Ich glaube nicht, dass wir das lösen können erst und das tatsächlich kontextuell, wir müssen immer anderes arbeiten äh, und anderes sprechen. Ähm und ich glaube, es wird, ich glaube, ich hoffe, dass wir kommen zu einem Zeitpunkt mal, wo die Sichtbarkeit so äh, gegeben ist, dass man das nicht mehr benennen kann und dass sich dann diese, äh, diese Problematik quasi selbst löst. Aber tatsächlich, es ist es in jedem Kontext notwendig, anderes zu reden. Äh, wie gesagt, ich habe in unterschiedlichen Ländern gelebt, auch genauso wie du, in jedem Kontext ist die Arbeit anderes politisch angesiedelt, anderes künstlerisch angesiedelt äh, und, aus, und, und, die, und der Wortgebrauch äh, spiegelt diese Verortung wider. Gerda sagt was? Ja, ja. Ah, ihr hört mich nicht. <lacht> Doch, ich bin da. Also, das ist da auch unterschiedliche ähm, Strömungen auch mittlerweile äh, innerhalb der Künstlerinnen mit Behinderung Also, es gibt auch die, ähm, das ist natürlich ein Label vom Woll. Es gibt mit Behinderungen ausdrücklich haben und ähm, das super wichtig ist. Und ja. es gibt eben äh, die anderen, also dazu gehöre ich, denen, die das gerne weg haben wollen, also die das ähm, nicht gelabelt haben wollen. Und da fängt die ganze Diskussion, die kontrovers, ähm, auch innerhalb der ganzen Kunstszene dann schon an wie sich das nun weiterentwickeln wird und, äh, wie man damit zukünftig gerade im sprach muss oder kann. Und ähm, da äh, sind Diskussionen ähm, gerade, die immer mehr aufblühen und die sehr spannend sind in der Auseinandersetzung. Aber ich glaube, das wird langfristig äh, noch eine Weile dauern, bis man da sagt, kann hier oder hierhin? Ich bin von meiner Seite, ich, ich, äh, von der persönlichen Seite heraus, ich, ich, hoffe, dass es irgendwann einfach nur Diversität, dass wir alle, alle mit unseren eigenen Identitäten, mit unseren eigenen, mir, äh, dass wir alle einfach nur in die Diversität sind, ohne da, dass diese Benennung, diese Differenzierung machen zu müssen. Das wäre von Wunsch von meiner Seite. Natürlich, und die Sache ist, dass der Weg dahin, letztendlich, ja, ja. der Weg dahin führt durch ähm, Visibilisierung, ne, durch einen Prozess des, des Sicht, der, der Sichtbarmachung. Ne, weil äh, so viele Jahre wurden viele nicht zur hegemonischen Gruppe gehörenden Personen einfach verschwiegen das erstmal müssen wir durch eine Zeit durch eine Phase der Benennung um dahin zu kommen dass wir alle selbstverständlich in unserer ganzen Diversität da sein können ne? ähm, Johanna von der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich mich würde noch interessieren die Frage nach den Vorbildern also wie wichtig sind Vorbilder? Für einen selbst, dass man sozusagen überhaupt ins Auge fasst, eine künstlerische Karriere in Angriff nehmen zu können. Also sowohl in Bezug auf Behinderung, aber vielleicht auch in Bezug Frau Christel. Sie haben ja auch gesagt, dass bei Ihnen jetzt nicht die klassische Tanzausbildung Voraussetzung ist. Da würde mich einfach Ihre, Ihre Erfahrung interessieren. Okay. Also ganz persönlich gesagt von meiner Seite, warum habe ich angefangen zu tanzen? Also meine erste Inspiration waren Tiere. Das war wirklich als Kinder, da war mein Ursprung mit der Imitation von Tieren und die Faszination, sich anders zu bewegen und da fing das an, also bei mir. Da war ich vier oder fünf Jahre alt. Was jetzt in Masterstudien Choreografie betrifft, ist ja da auch, wo ich vorhin auch dann kurz geredet hatte, da ist es ein Studiengang, das geht um Kreation, die künstlerische, die... die mit seiner eigenen künstlichen Handschrift sich zu äußern, zu kreieren, äh, Kunstwerke zu schaffen, in welcher Form und Format auch immer. Und da gibt es vom, vom Studiengang her keine Vorschriften, ob jetzt welche Tanztechnik, ob es äh, klassischer Tanz ist, ob es zeitgenössischer Tanz ist, ob es Flamenco ist, ob egal was es ist, was da wichtig ist ist, äh, Das ist so schön in Englisch. What's your Urgence? Äh, äh, was ist äh, Notwendigkeit. die Notwendigkeit, die Motivation, sich kreativ auszudrücken? Und das ist auch, das ist so der wichtige Punkt. Und da äh, da, kann, da kommt auch jemand vielleicht aus den bildenden Künsten, jemand, der gar nicht vorher Tänzer war, aber dass der Körper ein Teil ist der Kreation. Ich glaube auch der Begriff Choreografie oder der bewegte Körper oder Performance ist auch schon viel größer aufgestellt, als wenn man noch weiterhin im klassischen Tanz, zeitgleichen Tanz, diese ganzen Trennungen und Definierungen spricht. Deswegen finde ich es umso wichtig, auch dass Kreation stattfindet, dass eigene Körper-, und, und Tanz- und Bewegungsvokabeln geschaffen werden. Und das ist ja in jeglicher Format. Also vielleicht mal komplett mal andersrum gesagt, in eine, eine andere Richtung. Breaking in Frankreich Breaking ist mittlerweile in etablierte Tanzformen, äh, die auch in Sondre Choreografie National äh, Direktionen führen. Äh, das ist in Deutschland noch nicht so der Fall. Also, da ist zum Beispiel komplett auch da, es gibt keine professionelle Ausbildung. Jetzt äh, mal komplett mal von der anderen Seite gesagt. Das heißt, ähm, jegliche Art und Weise sich auszudrücken, hat sein, ist die Wichtigkeit, es zu unterstützen um in einem Studiengang zum Beispiel Choreografie einen Ort zu finden, sich zu professionalisieren, beziehungsweise neue Methoden kennenzulernen, äh, um seinen Platz sich zu finden. Das war jetzt sehr weit ausgerollt. <lacht> ja, aber aber ich. Darf ich kurz dazu, ne? wie du sagst, in Frankreich, das gibt es aber schon in den 90 ern in den 90er, es gab Black Blambeur als total etablierte Kompanie. Die, äh, mhm. äh, black, äh, ne, äh, mit schwarzen Menschen, Ara Arabern und, äh, und weißen Menschen ne, Black Blambeur äh, im Französischen das war eine Kompanie, die total auf äh, Break äh, fußte und das war professionelle Arbeit schon damals und, äh, zurück zu den Vorbildern ja. durch dass es diese Vorbilder gab mhm. kann heute in Frankreich Breaking so etabliert sein und wir haben, wir haben hier eben diese Vorbilder noch nicht ne, in der Form also. Deswegen, also ich denke auch, also es ist äh, für innerhalb von Deutschland wichtig, auch da mehr Vertrauen zu haben. Und ich finde das toll, wie Loft hier die Türen öffnet. Ich finde das toll, wie Volkwang die Türen öffnet. Dafür Blogseminare oder die Company. Ich, es ist so wichtig, diese nächsten Schritte zu tun. Ähm, und äh, ich, wir versuchen auch von der Seite von der Palucca schule in dem speziellen kreativen Bereich, da auch da eine Unterstützung zu geben, dass neue Handschriften auch äh, unterstützt werden, um Kreation zu schaffen. Ja. Es gibt einen Breaker, der Choreografie studiert, übrigens. Yes, yes, Für uns. Ja, hallo Nina Stoffers, mein Name. Ich habe hier für Eukrea den Verband Kunst und Behinderung, den Sitz in Hamburg haben, äh, in Sachsen ein Modellprojekt mit begleitet, wo es auch um die Kooperation von, also Öffnung von Kultureinrichtungen geht und die äh, Kooperation von ist dann immer so ein bisschen starr gegenübergestellt Kulturbetrieb System der Behindertenhilfe und mich würde noch mal interessieren Gustavo du hattest vorhin von dieser Brücke gesprochen und eine Brücke hat ja vom Bild hier auch immer so zwei Brückenpfeiler die sich erstmal eigentlich überhaupt nicht bewegen sondern auch sehr starr sind aber miteinander verbunden werden jetzt wenn ich so dem Podium zuhöre, ähm, finde ich eigentlich sehr schön, dass da sehr viel Flexibilität und Fluides drin ist. Und eigentlich so dieses Starre, was wir in unseren Köpfen häufig haben, als eben so Systeme, die wenig Berührung miteinander haben, also gar nicht, ähm, das ist zwar, ja da kommen wir irgendwie her, oder das ist so Realität, aber eigentlich ähm, ist ja das, was ihr macht, sehr viel visionärer, um das aufzulösen oder aufzubauen sage ich mal und mich würde noch mal interessieren wie ist die also seid ihr mit der ähm, Company ähm, quasi das ist ja orientiert an der professionellen Tanzkompanie aber es gibt ja auch ähm, also es ist ja nicht jetzt einfach eins zu eins sozusagen übertragen sondern es gibt ja Momente es gibt Fortbildung in dieser Company oder Fortbildungszeiten um das quasi nicht einfach nur eins zu eins zu übertragen wie es die ja, die, die normative Tanzausbildung wäre. Also was ist sozusagen, was was ist ähm, vielleicht noch mal so ganz konkret neue Elemente, die diese Brücke vielleicht noch mal symbolisieren oder die das eben so ja, fluider werden lassen? Ja, äh, zunächst äh, zwei Sachen dazu. Ich äh, Brücken, ja, es gibt Brücken, die solide sind und es gibt schwimmende Brücken und die also mit mit Elementen quasi auf dem Meer stehen und die auch Brücken. Und äh, eben, äh, wie ich vorhin sagte, wir bewegen uns äh, in einer Welt, die tatsächlich nicht binär ist und nicht zwei, nur zwei Seiten hat, sondern in dem es viele Kontinuum gibt. Grautöne, Zwischenräume, zwischen all diesen vermeintlichen äh, gegenüber, sich gegenüberstehenden Positionen, die fast nie so hundertprozentig äh, so stehen. Und ganz konkret in der, Kompa und, und, äh, konkret in der Kompanie, äh, tatsächlich es ist es so, äh, die Kompanie arbeitet nicht wie eine professionelle Tanzkompanie. Die Kompanie ist eine professionelle Tanzkompanie, in der die Rahmenbedingungen ein bisschen anders sind. Und aus dem Grund müssen wir immer mal wieder... Äh, ja, eben anderes Arbeiten und diese, und diese Momente, es gibt diese Momente zwischen den Produktionswochen, in denen wir die Möglichkeit schaffen, dafür, dass diese Wissenslücken einfach erforscht werden und mh, ich möchte sprechen von gefühlt, weil das, das klingt auch wie total solidifizierend. Ne? So, aber tatsächlich, es geht darum, dass äh, die Frage ist nicht nur, welche, welche Tanztechnik dazukommen kann, sondern wie kann ich Tanz denken und um was, was kann alles Tanz sein. Und aus dem Grund arbeiten wir mit diesen unterschiedlichen Herangehensweisen, die teilweise ja in unterschiedliche Formen mit dem Körper umzugehen, umzugehen, sich übersetzen lassen, aber nicht nur. Und ähm, diese Momente sind zwischen den Produktionsblöcken. Und so versuchen wir, zu einem Moment zu kommen, wo wir vielleicht eine feststehende Tanzkompanie haben wie bisher, wo die Leute, die in der Ausbildung sind, noch nicht die professionelle Tänzer sind, die mit uns sind, sondern wir haben zwei Kompanien, zum Beispiel, wo mit zwei unterschiedlichen Kreisen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das ist tatsächlich für uns ein super gewagtes Pilot. Aber die Fortbildung gelten nicht für alle, oder? Die Fortbildung, nein, die gelten nicht für alle, weil es gibt Leute, die tatsächlich diese Möglichkeit schon hatten, durch unterschiedliche Techniken und Herangehensweise zu gehen. Das ist aber davon unabhängig, welche Körperlichkeit die Leute haben, weil wir haben in der Kompanie Tänzer mit unterschiedlichen Körperlichkeiten und einige sind mit uns in diese Fortbildungen und andere nicht. Und das antwortet das? Ich sehe da noch im Chat. Also im Chat gibt es noch eine Nachfrage zu der Benennungsfrage. Und zwar gibt es eine Person, die dazu gerne eine Antwort von. die die Frage gerne nochmal an Lisa stellen möchte. Soll ich die Frage nochmal stellen? Okay. Genau, also die Frage war, wie lösen wir denn nun das Sprach- und Benennungsproblem Mixed Able? Ähm, meine Intention ist eigentlich auch, dass wir es irgendwann nicht mehr brauchen, dass wir irgendwann das nicht mehr konkret benennen müssen, es nicht mehr so herausstellen müssen, das ist was Besonderes, sondern es gehört dazu und es ist äh, anerkannt, weil ich glaube, das nimmt dann auch so ein bisschen vielleicht die Barrieren äh, im Kopf, wenn man merkt, okay, es ist jetzt langsam angekommen. Und ich muss mich jetzt nicht mehr ängstlich fühlen, mich damit zu beschäftigen. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn das ähm, Zeit braucht und nicht sofort funktioniert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch einige Zeit dauern wird und wir auch suchen müssen, ob wir vielleicht ein anderes Wort benutzen müssen, damit es weniger abstrakt klingt. Aber an sich hoffe ich auch, dass wir es irgendwann nicht mehr brauchen oder es äh, selbstverständlicher genutzt wird. Also nicht mehr mit dem Hintergrund, ich bin unsicher, was es jetzt bedeutet und was es heißt, sondern ich beschäftige mich damit und verwende das Wort. Es gibt natürlich auch schon Leute, die das selbstverständlich äh, für sich begreifen und äh, diese Barriere im Kopf nicht mehr haben. Aber wir müssen einfach Geduld haben damit, glaube ich. Also, wenn jetzt nicht noch eine Frage aus dem Publikum oder im Chat kommt. Mir ist gerade von der Regie gegeben worden, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen würde ich gerne die Runde noch mal ganz herzlich verabschieden. Es war mir eine große Freude. Danke auch ans Publikum und an den Teilnehmern am Computer. Ich muss mich noch bedanken für Loftes Theater, die heute Abend hier Katzgeber waren und an die Servicestelle Freie Szene, an die Servicestelle für Inklusion im Kunst- und Kulturbereich und an die Kooperations, nein, Koordinationsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und Hochschulen. Besonderen Dank an Streamio, die hier den Videobeitrag ermöglicht haben und an Scout, die Gebärdensprache für alle. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt verbleibt noch die Zeit, Sie auf eine weitere, nächste Veranstaltung aufmerksam zu machen. Anna drum wird ihre Doktorarbeit zum Film Freaks vorstellen. Vielen Dank, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gespannt.